Willkommen zurück bei Aktien investieren. Ich sitze heute auf dem Balkon vor meinem Büro mit meinem Morgentee, den ich immer sehr gerne hier draußen trinke. Und ich mache etwas, das ich diesen Winter für unmöglich gehalten hätte. Ich schaue nämlich hinaus auf die Limmat, die ich hier sehr, sehr schön sehe. Und das ist wunderschön, denn ich habe gedacht im Winter, dass unser Haus renoviert wird. Und was im Winter auch noch der Fall war war, dass die Bäume Äste hatten bis ganz weit unten, sodass alles grün war und ich nichts sehen konnte, nur schon vor einer Woche. Nun, wenn ich mir überlege, wie wahrscheinlich es ist oder wie wahrscheinlich ich es gehalten hätte, dass ich hier draußen sitze und auf die Lima sehen kann, als es noch Winter war, hätte ich gesagt, praktisch null, denn ich bin absolut sicher, unser Haus wird renoviert, das wurde so angekündigt. Und ich wusste, dass diese Äste, die Sicht verdecken werden, und wie wahrscheinlich hätte ich es wohl eingestuft, dass die Stadt kommt und die Äste unten abschneidet, wie sie das gemacht hat vor, ein paar, vor einer Woche, sodass ich schön raussehe. Und wie wahrscheinlich hätte ich es wohl eingestuft, dass die Renovation, die schon seit zwei Jahren angekündigt ist in diesem Haus, gar nicht stattfindet. Beides hätte ich vermutlich als extrem unwahrscheinlich eingestuft und trotzdem ist es passiert. Und genau so ist das Leben. Und weil Sie nicht wissen können, was in der Zukunft passiert, sollten Sie auch nicht wahnsinnig viel Zeit investieren, es zu versuchen. Kaufen Sie einfach die Aktie, die Sie heute für gut finden. Ein paar der Aktien werden gut sein und ein paar schlecht. Aber was absolut sicher ist, ist, dass Sie nicht vorhersehen können, welche Aktie gut ist und welche schlecht. Viel Erfolg!